Nehmen auf, nummer sicher gehen, ne? Positives kann man ja jetzt kaufen und so, ne? Limitierte Auflage zwar, aber egal. Oh Gott. So. Gott. Ein HP. den, nichts an Schaden. Ah, den kann ich nicht kontern. Dann kommt er auch noch und da kommen auch mehr Leute. Okay. Ha, du nimmt sich auf den Arm, Durch überlebst du dort irgendwie? Den Heiler und versucht die zu weg weg zu boxen, ey. <lacht> gibt's doch nicht. Ey. Ey. Ey. So, warte mal, ich wird doch noch schwert jetzt. <lacht> Da so, mache ich jetzt. Sie können mich von überall erreichen, leider. Okay, wow, du kannst gar, was, Reichweite gehen. So, heißt ist im Treibsand. Okay, wir erstmal ja alle uns hier neu formieren, ne? Okay, man bekommt nur weniger Bewegung, wenn man in diesen Bereich startet anscheinend, ne? In diesen in diesen äh, Treibsandbereich. Ja. Wenn du triffst, gut. wenn ich ist auch nicht schlimm. Okay. Ist ja nicht so, als wollte ich meine irgendwo anders, ne? Ich richtig jeden Platz. <lacht> ich, ich habe eine Person getötet. <lacht> so. Warum trefft er mich von überall? So, das sind 10 Schaden. Oh mein Gott, ihr seid alle außer. Äh, ah, hat einen Miniaturbogen, den hätte ich mitnehmen sollen. Treffe trefft sich ja mit seinen Elfenlicht nicht nicht schlecht okay ähm, du wirst ihn nicht erledigen Wird schon gut gehen im Treibsand drin verdammt Hey hey So Äh So Was ist immer dann noch danach im Treibsand erstmal ja allein sie kann danach immer noch nicht hm. äh, 20 erfahrungspunkte sehe ich nicht 14 Wenn Du mit deinem Meisterbogen ein paar kritz austeilen willst, da wäre sehr gut. So. Ach, das kommt ja von überall, ey. da sind mir zu viele Gegner gerade. daneben neben. Oh, da war ein kritscher Treffer für dich ins Gesicht. bewegen sich nicht cool okay was nun sie ist immer noch außer ich, sie kann immer noch nicht da weg ich glaube ich werde halt überleben ich komme einfach von allen Seiten ja also nicht von allen Seiten aber sind gerade sehr ungünstig alle platziert Leute wohin kann ich noch ein Dingen hier bewegen ey. alle fernkampfwaffen so. sie bei ihr in der Nähe okay sie dürfte eigentlich auch nicht so schnell also Fram dürfte eigentlich auch nicht so schnell frecken ne? okay ihr seid außer Reichweite lass mich euch mal markieren ihr seid außer Reichweite Du kannst von... Hm. so. Du bist ja wohl nicht so schnell drauf gehen. Habe ich der Abwehrhaltung gegeben? Habe ich sogar. Perfekt. <lacht> <lacht> ich hab nur, hatte ich kein Purgativ brauche irgendwo. So, ihr könnt beide Fram erreichen, glaube ich, ne? Ich muss ja eigentlich nur gegen drei Gegner hier was machen. Du wirst auch nicht so viel erreichen können, ne? Dich kann ich mit klammern erledigen. Also, dich kann ich mit Klammer legen, meine ich. Hm. So um vier Magie, sicherlich 4 Du könntest da oben den erreichen. Ich will dir mal kurzer Donnerschwert geben. Kannst du da oben den erledigen, wenn du? Kann sie sogar ha. den schon mal aus dem weg aber, aber er kann sowieso noch jemand den wir muss ich auch erledigen sonst macht er mich dann macht der fram fertig äh, klamm oh, du kannst ihn gar nicht erreichen ich kann auch einfach hier bleiben ich kann einfach den hier machen so. Aber er in Reichweite, Okay, ich muss ich leider mit hier meine entwickelten Einheit hier erledigen. so Du erreichst Klamm nicht, du erreichst hier niemanden. Perfekt, ich mache einfach. So. Ja, er ist versucht hier jemanden zu treffen. So er trifft vermischt sich alles zu so sehr, ich sehe nichts mehr. <lacht> Warum War noch jemand? also nicht. So, ich muss dich erledigen. Das ist ein Schnitter. Das ist mir so gefährlich gerade. <lacht> jetzt sogar noch halbwegs erfahrungspunkte So. Und er kann immer noch klamm erreichen sich gerade. 1, 2, 3. Hm. 21 und 23, das sind. Er ja, würde sogar überleben, glaube ich. 21, 11 und 13, ja. Was mit dir? willst du einen Angriff? 21. Tust du sogar? Du nimmst 14 Schaden. Und du bist nicht gedoppelt so dann machen wir halt so hm. und er wird ja auch nicht getötet ne so kann ich euch irgendwie ansprechen also ich bleib mal hier dann weiß ja nie passiert ich vergessen dich hm geht wahrscheinlich auch framlosen, ne? So, okay. Bleib mal man mal hier. So, jetzt ein Schaden. Und ich greife, aber der Eisenkling eine hat, hat dann neben. Okay, ich glaube, wir haben das Schlimmste hinter uns. Oh, ich wollte schon sagen da ist eine menge schaden aber das war... Das war ein doppelgänger ich da gerade nämlich ein bisschen angst gerade bekommen ja, ich habe zehn einheiten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 allerdings werden gar nicht angezeigt an der sie doch verschwunden ne? So, jetzt kommen natürlich die alle ne? Die machen wahrscheinlich mir ein bisschen schwieriger. Ähm, wo ist Verdammt, Sie ist den ganzen Weg da unten. Ich sage, du gehst ein ne Und hältst sie kurz auf 21 Schaden. Okay, fangen die mal bitte ab, Geht aber gar nicht. Ich tue mal ihn. unserem so Weg nach links. Nein, ich kann ihn wieder nicht bewegen. Hey, hey. So, ich meine, Jade kann ich eigentlich hier platzieren. Ne, die wird das schon überleben. Weißt also, was ich mache? blockiert mal den den Weg da unten mit Lapis hier mit Dings erledigen. Ach, ne? oh, trifft aber nicht so. Ah, Erstmal den ja Da ja, Noch erst Level 13. du irgendwie was aus ich glaube nicht ne nicht so sehr was noch mal ihre Fähigkeit hier Alpha ein wird er den erledigen mit einschlag. Ein AP, meine ich. Ah! Mit einem schwert aber oh, auch in Eichhörte. Und oh, jetzt noch alle Treffen müssen, ne? Glaube ich. ist mit ihr so schwer irgendwie kills zu bekommen sie ist immer noch level 12 man sind das schon wieder hier passiert da, und jade tut dann unten dann alles blockieren für die naja, da kommt immer vorbei und wir, wir dürfen ja nicht hier rein und jetzt kommt man nicht vorbei und so. für Waffen kannst du einsetzen, Werte und Äxte. Jetzt und da können jetzt alles tragen. So, Diese Situation da gefällt mir nicht so. Vielleicht schaffe ich ja irgendwie, dass die eher auf ihn losgehen. Vielleicht schaffe ich ja, dass die da angelockt werden. Ich glaube nicht, dass er sich dann wegbewegen kann schnell genug. Bewegung 6 ne? Aber Abwehrhaltung, dann geht das ja schon. Ne? 21 Schaden, Nummer 8 Du wirst ihn nicht doppeln. Vielleicht kommen die ja eher auf ihn los, aber er perfekt ehrlich gesagt ich packe dir mal so als köder dahin da muss ich halt einfach darauf hoffen dass die er nach rechts gehen anstatt nach unten guck mal da einer ist schon mal eingegangen nein nein war oh, die gehen aber hier hin. oh perfekt das sehr viel besser ehrlich gesagt weil sie kann jetzt hier einfach alles wegtränken ich kann sie auch hier platzieren ne? warte mal hey guck mal hier echt nicht mit einschlag ich kann nicht mit einschlag erledigen also warte morgen ah oh, ich liebe es wenn man Magier one shotten kann so, Stahllanze, so du kümmerst dich um all die ne? verdammt Klamm bist die ganze in Reichweite von allen Aha. oh er kommt da nicht raus hatte richtig dich erledigen oh, wenn ich dich treffe was ich tue hm. ich nicht voll hochheile ne? Dann müsste du auch schon sicher sein, Denn, ne? ja, ich habe zu bemerkt. Das war nicht so gut. So, ähm, du bist auf dem Weg. Zack. wird der schneller, genau. Ho. So, dich kann ich noch aus dem Weg bewegen. Zur Not. Da verdammt, das hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich mir gedacht hatte. Okay, dann muss ich dich irgendwie anlocken können. Und ich, dich ich kann deine Aufmerksamkeit auf mich locken, ne? mal so und ich kann ihn nicht ansprechen, damit irgendwie weil nicht Kampfeld verlassen oder irgendwie so hm, ich kann auch Fram hier lassen äh, klar meine ich 22 Wenn ich den Würmgott daneben packe Ich habe kein wind mitgenommen Nein. Macht so. Jetzt ja, platzier plötzlich daneben Du nimmst weniger Schaden. Du nimmst weniger Schaden. In das einen Schaden. Das neuen Verteidigung sozusagen. Okay, du gehst da links. Kann erst angriff über man mein verhindern verhindern Chance sind Ich will aber lieber hier raus. Ah, dadurch kriege ich Dings. Sehr gut. Soll ich öfter einsetzen, diese Fähigkeiten? So, dann müssen wir einfach so schnell wie möglich euch erledigen. Im nächsten Zug. Okay. Irgendjemand heilung hier ganz dringend. Eigentlich nicht, ne? Übernehmen alle. Ich kann dich wegboxen. Kann ich machen, ne? Aber wer weiß, was da alles noch kommt, ne? was soll's? Ich box dich. Alter. So, und los so. ja, viel glück mit deinen viel glück mit deinen null schaden angriff ja und... ah. auf den typen los der dich im nächsten zug one schottet so jetzt müssen wir euch erledigen Ah, ein den erledigt können ey. genau 36 abgezogen so. ähm, warum gehst du da lang äh Gott, ich glaube nicht für die schnell erledigen können ja, du hast dich natürlich sehr blöde platziert mit der meine ich nicht äh ich muss einmal nach Teleports einsetzen hast du ein teleport nee. okay kannst du jemanden töten mit sicherheit ne? nee, vielleicht nicht aber Du reißt mich nicht, ja, du machst ihn fertig. Du sollst halt eigentlich überleben von dem anderen, obwohl ich glaube, nicht. Also, er hat eine Menge Erfahrungspunkte bekommen. Bis jetzt, ja, du machst 29 Schaden. Du machst 20 Schaden, er ist tot. Ähm, das kann man ja wohl nicht so lassen. Er ne? ähm, beschützt ihn. So, ich habe ein magie schwer Was du dagegen? auch oh, einmal. Ich glaube nicht, dass ich irgendwie eine andere Wahl gehabt habe. Hm, warte. ich habe so mache, dann kann ich den blockieren. Zack. So, aber jetzt wenn ich jetzt hier hingehe, dann. Oder du machst den platt. Geht natürlich auch. Oh, bringt nichts. Warte mal. Ah, jetzt sehe ich den Nutzen von der eisen Eisengroßaxt. Wenn die Gegner gebrochen sind, dann kann ich angreifen. Und die können ja nicht zurück angreifen weil die ja gebrochen sind. Ah, dafür sind die. Jetzt sehe ich dann großen Nutzen von... So. Das Problem ist jetzt die Situation, ja. Hm. Ich habe so einen kleinen Plan hier, wie, wie ich das machen könnte. Dann gucken erstmal, wie das hier abläuft, ne? Hm, nicht so treffgenau genau mit irgendwas Dann schon mal 22 schaden oh, ich bin vergiftet hm. ich muss mich erledigen das auch ne. Herausforderung ist habe ich einfrieren ja ne Problem ist, sich erreicht nicht so weit Muss mal nachgucken okay fünf Felder ich weiß immer noch nicht was der Unterschied zwischen Teleport und Fortschritt ist Ach, Fortschritt tut Anwender nur. Ah. Reichweite 1 bis 6. Ich könnte ihn damit einfrieren. Aber ich muss ihn dann auch treffen, ne? Er Um dem mir auch noch man Ah, nee. oh, das reicht nicht. Mich auf den Arm nehmen. So, aber ist okay. Na, ich muss mal eins nee. Okay. Und ich habe einen fehler gemacht <lacht> mein gott soll der vielleicht noch den dings geben so so jetzt bist du hier jetzt bist du neben dem wirmgott jetzt machst du ein bisschen mehr schaden und triffst auch besser wegen deinen persönlichen skill genau aber egal wird sowieso gekrittet cool. so und jetzt müssen wir eigentlich einfrieren einlassen ich hoffe natürlich dass er auch trifft 76 prozent sehr gut so er wird dann höchstwahrscheinlich ihn angreifen und damit haben wir die sache eigentlich gelöst. So, nur sie einfach. Der macht sowieso keinen Schaden gegen dich. Da haben wir noch ein Heiler. Okay, Hat irgendwie funktioniert so. Ja, was willst du denn? Au, au. Au. Au. Was <lacht> mir die an? Wir das auch. So, weißt du was? Ich tue hier noch ein bisschen Erfahrungspunkte raushauen. Weißt du wie? Fram. Ja. Wir sind noch eine Menge Charaktere, die gehalten werden müssen, ne? perfekt so. ich bin mal sehr knausig wenn es hier um so warte mal gibt es ja eigentlich versteckte Gegenstände im Wüsten level gibt es meistens versteckte Gegenstände ja ne nur wo so er macht uns ja keinen Schaden ne? das heißt ihn können wir hier noch ein bisschen ablenken ne das mache ich jetzt auch <lacht> welche wird noch ein paar Erfahrungspunkte einsacken kann Ich hoffe, indem ich, die, indem die einfach nur am Leben sind, bekommen die hier, bekomme ich irgendwie Belohnungen oder so, ne? Ja. Und er weiter ihn an. Aber er geht keine Erfahrungspunkte leider, nicht angegriffen werden. Ich nehme an, die müssen einfach noch am Leben bleiben. ne? So und ich fahre mir noch ein bisschen Erfahrungspunkte mit fram. Nehmen sie ja die Charaktere noch ein bisschen hochhalten. Ne? Ich gehe mal hier hin. Vielleicht sagen sie normalerweise sind immer so versteckte Gegenstände in Wüsten. Level meistens sind die meine Nähe von Knochen und so, aber ich sehe ja so Knochen. Also ja. Gibt wohl nichts. So. Mal ist die höher gelevelten Einheiten hier heilen für mehr Erfahrungspunkte. So kann man locker ein Level für sie herausschlagen und hat wir sie irgendwie in Gefahren aussetzen müssen. Also, wenn das fertig ist, setzen wir Labs ein und machen den fertig. Falls irgendwas noch schief geht, packen wir ihn hier rein. Dann schießt der Gegner ja ab. Letzte Sekunde, keine Ahnung, wenn irgendwas hier noch schief geht. Ich glaube, ich hat irgendwas schief geht, aber. Weiß ja nie. Irgendwie aus wie Riss. bei den So, das war ein relativ chilliges Kapitel. So Im Vergleich zu den letzteren, die wir gespielt haben. Bin ich sehr gut. Ja, ja Punkte, da ja auch noch. Mal kippen irgendwie. So ein Level bruch ich mir definitiv noch ab. Hallo. Ich schon Level 17. Oh ja, geht auch fast Welchen Zug wir gerade sind, Mal überspringen einmal. Danke, Ein paar support punkte hier erfahren. Jetzt geht ja, solche Situation muss halt ausnutzen, ne? wenn sich die Chance ergibt. Wir sind Zug 16, das ist auch nicht so mein Gott! Noch das Level ab. Stärke Magie und Resistenz. Hallo? Nicht schlecht. So dann über rein Muss ich gar nicht. Hey, also nur auf mich los geht's ne? Ich will sogar meine Dinger ja mal machen. Schon dabei sind boom. Punkte sammeln, ja, boom. ja. Level abbekommen. Dadurch aber, kriege ich hier Meister-Siegel, ein Elixier und blockieren. Nehme ich jetzt an, ne? kriege ich und sollten die sonst solche Items haben. Ich habe ja wirklich hier sind keinen versteckten Gegenstände, weil es wäre ich direkt nachgucken. Nach diesem Part, hey, was geht ab? Reicht genau, ich krieg sie einfach nicht hochgelevelt. All Chris und Linn. Okay, fand ich jetzt nicht. Jetzt sogar sagen, Lapis hat mehr gemacht, obwohl irgendwie nicht die war. Der ganze Zeit im Treibsand. Ne? Okay, cool. Da war relativ chillig nicht gut aber ich habe nicht so ein Gefühl gehabt, meine Charaktere gelevelt sind ich habe nicht so viele Level hier bekommen das, das war irgendwie mehr so ein Filler habe ich so das Gefühl okay nicht mal der Katzen war irgendwie so was gerade okay ah, da war der dorf wo wir, den wir gerade gerettet haben ah oh, das ist cool gemacht Ein Ich frage mich, hat die auch benutzt hätte, wenn sie getroffen wäre. So, da oben. Muss schon sagen, ich habe noch einen anderen weißen Punkt auf der Karte gesucht. Das wichtigste von allen: Meistersiegel. Ja. Diesmal habe ich eine Menge Gegner. Ich <lacht> ne. Das Blut meiner Feinde klebt an meinen Händen und ich lebe es. Hey, ein kamel dass ich nicht aufnehmen kann ne oh, können wir auf Kamelen reiten ist doch bestimmt irgendwie eine kamelreiterklasse oder ich bin übrigens auch noch am leben ne wir können mich ruhig benutzen keinen neuen Ring ja bekommen nein das wird noch ewig dauern du ich glaube ich haben wir doch schon Läus und helios und keine Ahnung Hm. Du hast auch irgendwie nichts mehr zum Platz zu sagen, oder? Muss auch hier eine adlige Ich sage auch, ist ein wichtiger Charakter. Nach dem Mission noch mehr Erfahrungspunkte gerne. Oh ja, Bitte mich an. Oh, sie ist ja gar Kaum, eh. uns geholfen hat dem Mord zu besiegen. und euch hätten wir es keinen Fall geschafft. So, bin, was wird dann erst aus mir? Was bedeuten? Danke, okay, dass ihr mir geholfen hat Und nun lasst uns gemeinsam unseren Sieg genießen. Ich koche uns eine Spezialität, denn ich bin ein Koch, musst du wissen. Ich habe so ausgerechnet, dass wir nicht das letzte Mal ja du warst mvp von daher nicht mal sehr stark an natürlich gut angestellt hat einfach was machst du hier ganz alleine ich darf gerne durch die wüste die sich bewegen sandmassen sind gutes training für waden und oberschenkel und oberschenkel muskeln mir all das ich kann mir ein paar ringe gleich herstellen so. fortschritt sind göttlicher. sieht aus als wäre der irgendwie gerade voll tiefen gedanken wir sind alles menschen kumpel wir sind alles menschen sagen wir uns hätte gerade irgendwie voll den inneren monolog wurde irgendwie über die welt philosophiert irgendwie so red versus blue du hast du schon mal gefragt warum wir hier sind das ist eines von lebensgrößten mysterien nicht wahr warum sind wir hier wenn wir nur das produkt von irgendetwas Großem, also diesen auf diese welt platziert worden sind nur für irgendein spaß was nein ich meine warum wir hier sind in diesem canyon Okay, ich glaube, mit eingeredet, ne? Mehr gibt es ja auch nicht, glaube ich. Okay, cool. Ähm, ja, mm, ich vermisse irgendwie eine Cutscene ja Aber anscheinend kommt keine, wahrscheinlich jetzt, ne? Okay, nein, ich wollte nicht ins Sobnieren, ich war Weltkarte, ehrlich gesagt. Wegen Cutscene's und so. Kommt sowieso eine. じゃあけれど、 トルムはスボリアという女王が収めて Reda okay, sah jetzt irgendwie aus wie so ein Setup. Ich habe ihn auch nie getroffen. Ja, ich auch nicht. Ich bin der Prinz. Was? Ich <lacht> bin der der das ist doch eba, doch, doch, doch, doch, フォガトルム王女。あのこう和そうな問番に話すと門を Prinz? Nagel auf den Kopf getroffen. Ich habe den Nagel so auf den Kopf getroffen, oder? Ja, ja. ja. Ich spiel viel zu viele Rollenspiele. Alle <lacht> ja. ja. überrascht sein, bitte. <lacht> Gomen, Gomen. Ja, Aratame sie das ich spiel viel zu Ja, spiel viel もし自ら事件団だろう。する人元気 okay, Was ist für eine Musik? Oh, das sind die pillar und woman. <laughs> もしこつ追いかける マロン。ええ。マロンは和菓子 bekannt vor 自慢ですわ。ベイル様も ich も 任務が成功したらいくらでも痛みつけて so was für Rekrutier war. Vielleicht Tokina Küde Alles klar. Ist eine sehr komische Musikrichtung, da das Spiel irgendwie jetzt hier eingeht. Einfach eine Pose irgendwie erziehen und ich habe vergessen, dass ich so gelaufen bin. Da so. ich will erstmal zur Weltkarte und gucken, ob da jetzt was. Ist außerdem wollte ich mal gucken, ob das Nebenquest immer noch da oben ist, ne? dafür noch nicht machen konnten, weil irgendwie auf Level 19 ist. Hat sich neue Nebenquests aufgetan haben, hat sich sogar tatsächlich so, wasendorf was da oben mit der Quest. Äh. Ist immer noch da. Klasse basis level 19. Was hiermit? Auch 19. Schaut was einer Prüfung von dem Würmgott. Ebene der Winde. Okay. Ach, können wir irgendwo überall noch nicht hin? Weißt du, als 19. Da muss ich erstmal Ich bin gerade mal Level 14 ich nehme mal die nächste das nächste kapitel ist 15 oder 16 wahrscheinlich ne? Na, 30 prozent rabatt ja das haben wir jetzt ne? aber das kapitel war relativ einfach im vergleich zum letzten kapitel was wir gespielt haben wir sowieso alles jetzt einfach mir sowieso schon gedacht so irgendwas neues krafttraining neue schwierigkeit boutique neue ware das sehen Wasserlinie. Hm. Eigentlich alles nur so. So Skins habe ich so ein gefühl Okay, cool. Schau ich mal ausgenannt. So, wir gehen in die Arena. Und trainieren da ein paar Leute hoch. Du hast was Neues zu sagen. Du bist, du bist allgemein neu. Stimmt. Hey, ich an solch einen bezogenen ort einslagen. ich gestehe bedrängt mich beeindruckt mich wieder aufs neue immer wieder aufs neue danke dass ihr mich eingeladen habt die luft hier ist so aromatisch ich werde nur zu gerne meine fähigkeiten in der küche einsetzen so im krafttraining aber eine neue schwierigkeit nicht schlecht pandero Pan oder Pandreo, ne? Wo ist er? er? ist nicht hier. Wo ist er denn dann? Ist er vielleicht hier oben? Nee, da haben wir kommen Haha, habe ich gefunden. Das ist das Somnial, der heiligste aller heiligen Orte. Göttlicher, ich bin zu tief Es ist himmlisch. So. Der wird für eine Weile lang nicht benutzt und sein Kollege auch nicht. Und ich schon Support Jetzt schauen wir uns mal an. Jade, mit wem Mit mir. Okay, wo sind wir? So, noch einmal, da ist 鉄壁のジェデと意味をつくくらいの功績は残し okay du kannst dich immer auf mich und mein fluffiges kostüm verlassen im moment nehme ich das kostüm wieder gesehen habe ich schon wieder vergessen gehabt oh, irgendjemand einen neuen satz nein okay wie sieht dann hier aus nichts nichts hm gehen wir mal zum dingen hier holen uns ein paar punkte ab erfolge spenden habe ich wahrscheinlich kein geld habe ich alles ausgegeben nachdem ich die silberkarte bekommen habe sollen ähm, ich habe kein geld weiß nicht ob mir hat das gefällt dass also ich werde in dieser zeit keine sachen mehr finden können So, dann will ich mal neue Krafttraining ausprobieren, also was machen wir erstmal die Arena, weil ich will, das, ich werde davor speichern und wenn ich das vermasse dann mache ich das nochmal auf Screen. Wahrscheinlich immer in die Arena, da also, sieht man schon aber letzte Kapitel hat zwar ganz schön gebracht, dann mit den Erfahrungspunkten nicht dass ich irgendwie stärker worden bin relativ stärker als irgendwie weil nicht ja. außer fram die jetzt hier zwei level bekommen hat hat jeder nur so ein level bekommen dann habe ich noch charaktere bekommen die an sich schon irgendwie voll stark sind hm. macht 96 115 das ist eigentlich das stärkste so vom macht wert her so zu Kagetsu. War glaube ich... Ivy, ne? ne, John. Ja, okay, John macht Sinn. Ne? <lacht> Sein persönliche Fähigkeit. So, wen schicken wir denn in der Arena? Ich glaube Chloe war kurz davor zu leveln. Dann gehen wir, weiß nicht. Hm. Auch chloe, reiner Waffe, Lichtlanze. ist muss kurz vor Level 13. Und ein Level ab. Ihr habt gewinnt oder verliert? Okay, ich okay sehr stark an. Wir können das gewinnen. Ja. Sehr, cool. uh, sehr gut. sehr gut, level Was hat sie? Was hat sie gesagt? Ich bin ein sehr schönes Mädchen. So, noch irgendjemand, Lapis. Ich weiß nicht, wie du es die ganze Zeit schaffst, noch immer auf. level ah, Okay, da war sie bisher volle Killer-Level-Ups bekommen, wenn ich mich nicht erinnere. Einmal hat sie fast alle Werte irgendwie gelevelt. Okay, oh ja, cool. das war für eine Prinzessin reingehakt. Da war nicht gut zwar nicht gut ab aber gespräch das ist auch nicht schlecht da so, wer noch ähm, hier sind immer noch welche die auf level 12 rumhängen citrin alfred seiner hauptcharakter man ist das schon wieder passiert Und, äh, da, da, da. Da ist genau das, was irgendwann das Problem sein wird in diesem Spiel. Ich habe mir einen Charakter unter Level sein. Oh, wir sind sowas. Von tot. Oh, haha. Äh. Hey, ja, zwei Dinger, nämlich Chlorien Zitrin. 何がいいこんなところで会うなんて偶然 ja, asche. それに余ったらみんなに配れば die wachte schon irgendwann bei der sache war jetzt da mich heraus mit an die delikatessen die serviert werden das was Gokigeo bedeutet was ah, auf dich auf so ihr beiden. ich habe vergessen ist sie nee, sie, ist sie... Sie ist einer der Gefolgsleute von äh, Alchris, nicht von ihr, ne? Chloe und äh, Louis sind. <lacht> Ich sehe irgendwie so einen Trend wie in Fire Fates. <lacht> und einem Fire Emblem Free Houses. Jeder Charakter hat nur eine, hat nur einen irgendwie, weil nicht Charakter deutende, weil nicht Charakteristik, bekommt in jedem Support immer wieder vor. Selin mag ist ist voll, keine Ahnung, Selbstbewusstseinsprobleme. 100 muskeln weiß nicht wer sie bekommt die macht gern sport wird sich immer immer wiederholen ne? aber da haben die schon seit jahren irgendwie nachgelassen hier mit den supports weil es halt so viele gibt ne? da sind immer noch voll viele in früheren Game Boy advance spielen hat irgendwie jeder charakter vielleicht drei oder vier supports gehabt mit jedem charakter also, also drei support gespräche mit mit drei oder vier verschiedenen Charakteren, was nicht sehr viele sind. Ne? Und dazu kam noch, dass man nur fünf pro Spieldurchlauf hier freischalten konnte. Das heißt, man wird die nie, im leben alle sehen. So, was ich noch machen will, ist Ringe. Ringe mein Gott. Und dann checken wir mal das Krafttraining aus und dann war es das schon wieder für heute. Für mich ging das hier relativ schnell gerade. Ich habe nur zwei Stunden aufgenommen. Für mich ist das relativ wenig. So, okay, nicht zehn diesmal, weil ich will noch von anderen Teilen hier erstellen. doch du mal drei von ihnen Spiel erstellen. Nenian, keine neuen Karten bisher doch Dorkas, okay, kein Glück. Lucina, was war mit irgendwie anderes. Severa, hey, zum Taja, keine neuen Ringe, ist auf Severa. Nawi, hey, siehst sie, meiner Kita aus fremdem Awakening*. Also Drachenmädchen. So, da fehlt nur noch ein Charakter. Wo ist Owain? Also von allen Charakteren muss dabei sein, ne? Außer er wird vielleicht irgendwann ringen Was ich mir sehr stark vorstelle Ich habe schon gesehen, welche Charaktere im zweiten DLC fast als Ringe sind. Ein Charakter denke ich mir auch schon wieder. Was? Das kann er nur aus Fire Emblem Heroes sein, ja? Und damit meine ich nicht den Charakter aus Fire Emblem Heroes, weil die haben einen Charakter aus Fire Emblem Heroes da reingeführt. Von dem Mobile Spiel. Was ich persönlich nicht schlecht finde. Ne? Ich mag die Charaktere, die paar, die ich von Heroes kenne. Vom Designer. Ich weiß nichts über die, aber vom Designer sehen die nicht schlecht aus. Einer sieht wortwörtlich aus wie war nur mit äh, weißen Haaren und äh, dunkler Hautfarbe. <lacht> hm. und dann gibt es noch, noch eine Anna, auch mit einer Axt erwachsen So, wir gehen in. Ich habe alles erledigt, ne? Ich habe alles erledigt, habe ich alles erledigt? Ich glaube ja. Wenn nicht, dann, ich dann sich, werde ich das beim nächsten Mal halt machen, ne? So, wir trainieren noch mal ein bisschen. Ich will mal sehen, wie der neue höhere Schwierigkeitsgrad aussieht. speicher mal vorher. Einfach nur, damit ich dann noch mal also nicht machen kann, falls ich das also. vermasse noch nicht dazu das so wichtig sein wird aber okay, oh Gott wie sie aber ich, ich ziehe andere klamotten an ne wenn ich am trainieren bin so was machen wir denn? ja geschütze finde ich schon auf einfach schwerig werden vielleicht erhöht schnelles drücken das kommt so, da muss ich einfach noch wie blöd drücken ne? ich habe immer noch den ding an okay, 25 okay. okay. jetzt schon schwierig Okay, er kann ein bisschen dauern aber wird schon Ich hab jetzt mal die Hälfte geschafft, ey. Ja, ich sehe mir, wie das Ding hilft, ey. Ja, ich bin auch hier. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh haben mit diesem blöden kopfbedeckung aure. wie okay. okay. wie gut wir auf nehmen, das allerletzte war gut Du nimmst mich jetzt gerade auf Namen. Der allerletzte war gut, anstatt perfekt. Ich krieg die Krise. Na gut, okay. Okay. Da würde ich sagen, das war es dann für diese Folge. In der nächsten Folge machen wir weiter mit Kapitel 12. Das hier heißt äh, Helden der Oase. Nee, Kapitel 13. Ja, wahrscheinlich auf die nacken ob in den letzten level irgendwie versteckte schätze waren wegen wüsten level und es ist normalerweise so ein feiern bleiben ne? sind meistens irgendwie sachen versteckt aber ich nehme mal an nicht ne? mal, mal schauen gut wie dem auch sei ich bin dem part hier wir sehen uns in der nächsten folge wieder schön fürs zuschauen lassen ab und kommentar es wäre sehr nett und sie euch dann in der nächsten folge wieder Tschüss.